Hallo und willkommen auf Football Therapist. Heute werde ich die von der modernen deutschen Trainergeneration Trainer benutzten Trainingsmethode enthüllen. Besser gekannt als differenzielles Lernen basiert diese Methode auf dem Fund vom deutschen Bewegungs- und Trainingswissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn, der eben bemerkt hat, dass die Variabilität, die die Abwechslung der, der Schlüssel zum effektiven Lernen ist. Nämlich sagt die Neurophysiologie, dass äh, wenn man Nerven hintereinander reizt, gibt es nach der dritten Reizung fast keine Adaptation mehr. Das heißt, dass das sogenannte Einschleifen mit stetigen Wiederholungen bis man ein bestimmtes Bewegungsideal erreicht, gar nicht der optimale Weg zu diesem Ideal ist. Nämlich existiert ein Kürzeren, der der Differenzen und Variationen, die eigentlich die Basis der Lernmechanismen sind. Denn wie der äh, Dr. Wolfgang Schillon es durch seine Un Untersuchungen bemerken konnte, werden Bewegungen wegen stetigen Trankungen, Fluktuationen nie exakt wiederholt, auch bei Spitzensportlern. So ist er nämlich zum Abschluss gekommen, dass der Körper aus dem Unterschied lernt, indem er, er, er mehr Informationen bekommt, die er dann vergleichen kann. Allerdings sollten durch diese neuen Erlebnisse auch Fehler gesucht werden, da man aus ihnen lernen kann. Nämlich werden Lernvorgänge in, im mge durch und sichere Situationen viel besser aktiviert als durch eher, eher, eher erfolgssichere Situationen. Wie wird aber diese differenzielle Lernmethode im Fußball umgesetzt? Könnte man sich jetzt fragen? Die Antwort ist wieder bei dem Dr. Wolfgang Schöllorn zu finden, weil er eine evidenzbasierte Liste von Übungsvarianten zum Torschuss erstellt hat, die er durch einen Link in der Videobeschreibung finden könnt. Idealerweise sollte eben beim Torschusstraining wenigstens einer der folgenden Faktoren jeweils geändert werden. Die Haltung des Schussbeins und des Standbeins und oder die Rumpf, die Kopf und die Armhaltung dies auch ohne zu vergessen, den Anlauf und die Schussbeine regelmäßig zu wechseln. Zusätzliche Aufgaben, wie ein Auge gleichzeitig zu schließen oder eine, eine Treffersone zu, zu ziehen, können auch hinzugefügt werden. sowie Variationen um die Ballkontakte. Äh, nicht nur ruhen sollte der Ball vor dem Abschuss, sondern manchmal auch getriebelt und zugespielt werden. Sogar dieser Ball kann gewechselt werden. Was Thomas Tuchel eben schon angewöhnt hat, indem er für seine Mannschaften einen, kleiner, einen kleineren Ball mitgenommen hat. So müssen sich die, die Spieler mehr konzentrieren, da den Ball mit höher, äh Genauigkeit berührt werden muss. In anderen Worten ist das Ziel alles schwieriger zu machen um durch solche erfolgsunsicheren äh, Situationen die, die Spieler zur Adaptation zu zwingen. Nämlich werden diese sich im, im Spiel jederzeit anpassen müssen. Deswegen ist es nötig, äh, nicht nur für, für bestimmte ideale und gewünschte Situationen zu trainieren. Und das betrifft natürlich nicht nur die, die Torschusstechnik und das Bewegungslernen im Allgemeinen. Sonst wäre mein Videotitel sicher anders. Nämlich hat der Dr. Wolfgang Schönohren mit dieser Entdeckung auf die modernen äh, deutschen Trainer Einfluss gehabt, zunächst durch die, die Beziehung zwischen dem Mainz 05 und der Universität der gleichen Stadt, wo der Wissenschaftler eben tätig ist. So hat er eben mit Thomas Tucheleng zusammenarbeiten können, dessen Erfolg mit seinen verschiedenen Mannschaften bei anderen Trainern auch ein Interesse für diese differenzielle Lernmethode versucht hat, verursacht hat. Nämlich haben auch Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Niko Kovac und Julian Nagelsmann vom Dr. Wolfgang und gelernt und das differenzielle Lernen zum Taktiktraining übergetragen. Beispielsweise zwingt der junge FC, FC Bayern Trainer seine Spieler zum Überlegen, indem er während der, der Woche vor einem Spiel Situationen trainiert, die überraschungsweise in diesem gewissen Spiel nicht wirklich stattfinden sollten. Falls es gegen einen bestimmten Gegner viel in der Mitte gespielt werden muss, werden die Münchner bei den vorigen Trainings-Einheiten eher Spielsituationen auf den Flügeln üben. Entschuldigung. So lernt das Gehirn, sich darauf zu vorbereiten, stetig gefordert zu werden. Diese Idee des Geier-Trainings wird zum Beispiel auch von aufrangig umgesetzt in er. Bei, bei normalen Trainingsspielen einen zusätzlichen zeitlichen Stress hinzufügt, der, zum, der zu seinem Gegen, Gegenpressing basierten Spiel, Spielstil eben sehr gut passt. Nämlich ist Rangnick für seine aufgestellte Countdown-Uhren bekannt, die auf dem Trainingsplatz, die auf dem Trainings, Trainingsplatz direkt nach Ballverlust während 8 oder 10 Sekunden laut ticken. So können die Spieler schätzen, wie viel Zeit sie noch haben, um ein Tor zu schießen oder um den Ball wieder zu eroben. In anderen Worten wird das schnelle Umschalten durch einen Zeitdruck trainiert. Der ehemalige Leipzig- und Salzburg-Sportdirektor stellt bei solchen Trainingsspielen oder bei sogenannten Rondos manchmal auch andere zusätzliche Aufgaben wie zum Beispiel Kontaktbegrenzungen oder Sonnenpunkten, die die durch, Ball, die durch Ballwechsel in, in bestimmten Zonen erhalten werden können. Die fortgeschrittene Version wäre äh, bei jedem Ballwechsel die, die Aufgaben, um diese erlaubten oder gezielten Zonen mitzuwechseln. Aber nicht nur die Aufgaben können geändert werden. Äh, nämlich ist Thomas Tuchel, der sicher die beste Verkörperung der Umsetzung dieser differenziellen Lernmethode beim Taktik Training ist, er ist ihm dafür bekannt, auch die, die Umgebung dieser Aufgaben zu wechseln. Obwohl er einmal seine Spieler extra zu einem rutschigen Spielfeld gebracht hat, geht es mit ihm eher darum, die, die Form dieses Spielfeldes zu variieren und seine Größe zu verringern. Tuchels Spielfeld kann nämlich 18 Meter Breite und 75 Meter Länge sowie äh, 70 Meter Breite und 30 Meter Länge haben. Um an den Spielaufbau auf, ein, auf einer Flanke zu arbeiten, kann er sogar die, die andere komplett sperren. Seine berühmteste Spielfeldform sieht aber rautenförmig aus. Der Grund dafür ist die Geschichte seiner Etappe als Mainz 05 Trainer, wo seine, Spielers, wo seine Spieler sich durch die Zeit daran gewöhnt hatten, ein schlechtes Passmuster zu spielen. Nämlich wollten die, Mainz, die Mainzer aus dem Mittelfeld immer quer auf die Seite spielen, bevor sie dann die Linie entlang einen Pass nach vorne geben würden, woraus ist es sehr schwierig etwas zu machen. Deswegen hat Tuchel einfach die Ecke seines Spielfeldes geschnitten, damit die, die Spieler ihr Denkmuster ändern konnten. Die Stürmer waren dazu gezwungen, andere Laufideen zu suchen, zu wohingegen die Mittelfeldspieler so allmählich den, den Querpass auf die Seite als gefährlich wahrnehmen konnten, was sie dazu führte, Anspielstationen eher vorne zu suchen und die diesbezüglichen Ballverlustrisiken nicht mehr äh, zu überschätzen. Und das ist auch viel gemütlicher, als den Spielern immer zu sagen, auf dieses Passmuster zu verzichten, denn der Trainer wäre in diesem Fall ein Kritiker, nicht mehr ein, ein Unterstützer. Mit der gleichen Idee hat Thurl auch mal einigen Spielern Tennisbälle in die Hand gegeben, um sie abzugewöhnen, äh, gegner gegnerische Spieler zu zupfen. Sogar komischer äh, könnte einen anderen Vortrag vom deutschen Trainer aussehen, denn er hat mal auch seine Spieler darum gebeten, den Ball immer mit dem Knie anzunehmen. Andere Trainingsübungen von Tuchel sehen aber eher wie die zusätzlich gefragten Aufgaben von Rangnick aus. Bei Trainingsspielen ist es mit ihm manchmal zum Beispiel verboten, durch den Mittelkreis zu spielen, so wie bei gegnerischem Ballbesitz mehr als zwei Spieler in der gleichen Zone zu haben, damit sie so lernen können, auf eine dann woanders mögliche Unterzahl zu achten. An diese Trainingsspiele können auch mehr als zwei Mannschaften verschiedener Farben teilnehmen, die sich, die sich je nach Spielsituation zusammenfinden müssen. Durch solche schweren Trainingseinheiten sollten die Spiele dann nämlich so aussehen, als wären sie Erholung. Und nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Die Frage ist jetzt, woanders in der Fußballwelt und wie dieser differenzielle Lernansatz äh, angewendet wird. Obwohl du vielleicht in den Kommentaren meine kommende Antwort auf diese Frage vielleicht er ergänzen können wirst, muss als erster unbedingt der FC Barcelona erwähnt werden, weil Dr. Wolfgang Schöllhorn mit, mit ihrem berühmten äh, Fitnesscoach und Leiter Methodik Francisco Paco Seirullo eng zusammengearbeitet haben. Ramassia ist aber nicht das einzige Nachwuchsleistungszentrum, wo das differenzielle Lernen ausgeführt wird, denn in dem vom Olympique Lyonnais spielt zum Beispiel die Umweltveränderung eine große Rolle. Dort wird Futsal ähm, relativ häufig gespielt, wo, wo der glatte Boden als eine andere Zeitdruckform gilt, weil die, die Pässe früher ankommen. Da es im Futsal gefährlich ist, äh, zu, zu kretschen, wird in der Regel auch die Antizipationsfähigkeit mehr gefordert. Was bei, was, ja, was bei den jungen Mannschaften von Lyon als eine weitere Anwendung des differenziellen Lernens äh, betrachtet werden kann, ist die organisierte Variierung des aufgestellten Spielsystems. Etwas, das Marcelo Bielsa unaufhörlich äh, gefördert hat, vor allem in der Ausbildungsphase. Nämlich existieren laut ihm zehn Spielsysteme, die, Spiel die jeder Spieler genug erlebt haben sollten und die er während der, der Vorsaison mit seinen Mannschaften immer gründlich trainiert, um dann während der Saison je nach Spielablauf von einem System zu dem anderen sicher wechseln zu können. Spielsituationen können für einen Spieler aber auch durch einfache Positionswechseln erlebt werden. Hier ist in, in Verteidiger Matthäus de Ligt sicher das Paradebeispiel, denn seine Passfähigkeit hat er in der Akademie von Ajax Amsterdam vor allem als Mittelfeldspieler entwickelt, bevor er dann ab, fünf, fünf, ab 15 Jahren immer in der Verteidigung aufgestellt worden ist. Es gibt aber eine Akademie, wo solche Positionswechseln extra geplant werden, die vom ecuadorianischen Verein Independiente de Valle. über die ich eben ein Video veröffentlicht habe, was mich dann ermöglicht hat, ihren ehemaligen Akademieleiter Ivan Vazquez zu, zu interviewen. Durch dieses leider nur auf Spanisch äh, verfügbare Video habe ich eben erfahren, dass diese Positionswechsel ein weiteres Erfolgsgeheimnis dieser Academy ist. Ihre anderen Erfolgsgeheimnisse lasse ich dir dann durch mein anderes Video entdecken, das doch auf Deutsch verfügbar ist diesmal. Derartige Videos über Fußballtrainingsmethoden wirst du auf meinem Kanal regelmäßig finden können. Äh, deswegen lade lad, lad ich dich dazu, meinen mein YouTube-Kanal zu abonnieren, sowie meine Twitter- und Instagram-Accounts. Äh, Falls es dich interessiert. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir gerne ein Like geben, es mir in den Kommentaren mitteilen, das Video teilen, das würde mir sehr helfen, mehr als du glaubst. Ciao, tschüss.